Herzlich willkommen zum Singenden Adventskalender. Heute mit Simon Becker von der Villa Wertvoll singen wir das Lied mit ernste Menschen Kinder Nummer 10 im Gesangbuch. Viel Freude und singen Sie mit. Kinder, das Herz in euch bestellt, bald wird das Heil der Sünder, der Wunderstarke hält. Von Gott aus Gnad allein, der Welt zum Licht und Leben versprochen hat zu geben, bei allen Kehren. Doch feintüchtig den Weg dem großen Gast. Macht seine Steige richtig, lasst alles, was er hasst. Macht alle Bahnen recht, die Tallast sein erhöht. Macht niedrig, was hoch steht, was krumm ist, gleich und schlimm. Ein Herz, das Demut liebet, bei Gott am höchsten steht. Ein Herz, das Hochmut übet, mit Angst zugrunde geht. Ein Herz, das richtig ist. Und folget Gottes Leiten, das kann sich recht bereiten, zu dem kommt Jesus Christ. Ach, mache du mich an. Zu dieser heiligen Zeit, aus Güte und Erbarmen, der Jesus selbst bereit. Zieh in mein Herz hinein, vom Stall und von der Krippe, so werden Herz und Lippen dir allzeit dankbar sein.